Ach, selbst gibt's ja da oben, oh. da oben. Ey. Hieße, ich doch Kroatien. mit das aus. Kroatien, oder? Rennmittel, ja, denn Lass doch mal den Finger rein. Mal sehen, ob es weich ist oder ja, da komm ich mir durch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Wir testen jetzt immer noch äh, diese wunderschöne Geschenk für Männer. Von Boxyland. Ja, heute ist... Äh, das Carlo Batschko Bier dran. Bitte hier. Vielleicht kann es ja aussprechen. Da gibt es in so einer Überraschungsbox für Männer von Boxyland. Mit diesen kleinen Büchern hier. Bier-Tasting. Genau, Und da sind ja, ein bisschen Werbematerial bei. Die Deckelpfützen. Also, ich könnt die. Ah, gucke mal. Ein paar Kostungsbogen. Und ja, da man. steht das Bier drin. Da kann man auch gleich mal entweder liest man sich das hier aus oder man guckt sich das hier an äh, <lacht> Land ist Kroatien Brauerei, Heineken, Ratzka, Kalowak 5 bis 6 Grad Trinktemperatur, ist ein Pilz Zutaten Wasser, Mais, Gersten, Malz und Topfen 5,4% Prozent mehr nee. mehr. Hier steht 5,0% Wahrscheinlich mit einer Rechtschreibfehler. Weitere Biere der Brauerei: Schummo und Radler Limon Ideal dazu sind Risotto und Seefisch, steht hier. Und da werden wir dann gleich mal den Verkostungsbogen ausfüllen. Hat das ja hier nicht mit Amateure zu tun, ne? <lacht> Angehende Prüfung. Ja, mach auf hier. Aufmachen tut es man natürlich mit der KKP1. Ja, genau, der KKP1. Also diesen lässt sich schon mal sehr gut. Mal die Meckern, jetzt guckt die gleich den Schaum ja, an. Ja, ich guck ja die ganze Zeit. Das, das ist harter Schaum. Ja. Naja, Zumindest ich, härter als vorhin. Ja, ich finde den mittel. Der geht euch ziemlich schnell weg. Also ich finde den auch relativ weich, oder? Ja, denn mittel wenigstens. Lass doch mal den Finger rein. Mal sehen, ob es weich ist oder fest. Da komm ich mir durch. Oh, oh. So, jetzt mein Geruch, war Ja, also der Geruch ist ganz schön würzig. Also, ja, Ach, nee, stimmt, der Geruch steht da nicht würzig Schaum hat man jetzt schon mal Mittel. Ja. Klarheit. Schaum ja. und wie klar. Ja, aber leicht. Aber, ja, die Farbe ist leicht dunkler. Ja, genau. Genau. Der Geruch ist natürlich recht schwach oder stark. Ich finde ihn stark. Naja, also wirklich, das, das, das riecht wie ein Bockbier. Okay. Bald, bald ans Schwarzbier ankommt. Also sehr malzig. Richtig malzig. Achso, kommen wir zum Andruck, leicht oder schwer? Leicht, finde ich auch. Sehr süß oder sehr herb? Mm, sehr süß. Oh. Ja, das ja. ist so süß herb. Das hat 5,0, ja. Ja, schmeckt stärker, wa? ja. Würze, ja sehr würzig. Mild oder würzig? Also ich finde es schon würzig. würzig. Also ich finde es schon. Komm, warte mal, hast du da? Da geht noch was an Würze. Jedenfalls wird es ja wie gedacht, finde ich. Naja, aber. Ach ja so. So sieht das aus. Und jetzt Gesamtbewertung. Das ist so, so ein Geschmack, Das ist nicht so, so meins, ich trinke das mal, das ist noch in Ordnung, aber für mich ist es äh, zu sehr ans Malzige. Wenn ich wenn nur das wäre, was ich kriegen würde, würde ich es trinken, dann ist ja okay. Ja. <lacht> ähm, aber ich bin jetzt nicht so versessen darauf. also... Nee, gar nicht. Also, ist in Ordnung. Also es ist jetzt nicht, schmeckt jetzt nicht schlecht. Es ist jetzt aber auch nicht mein Favorit und würde ich mir jetzt auch nicht äh, irgendwo im Laden holen. Also ich trinke das aus, bevor ich das wegkippe jetzt. Aber äh, ich würde es mir auch nicht weiter nochmal kaufen, wollen. Also, du trinkst das aus, bevor du das wegkippst? Ja. Befolgt, befolgt das jetzt lieber wegkippe? Ach so, ach so. Dann geht das ja. halt aus, ja. Also zum wegkippen ist es zu schade. Genau. Also wegkippfaktor ist null, also das ist ja zu schade, ja. <lacht> der Wegkippfaktor. Naja, der dem müsste eigentlich noch hier drin sein. Echt, ja, stimmt. Naja, damit man vernünftig bewerten kann. Ja, ich würde sagen, es also sechs Sterne gibt's. Ich wüsste es. Ich würde. Oder also das, das davor hatten wir 4 Sterne gegeben. Na naja, gut, dann müsste das eigentlich eher zwei. Das ist eine Tiger -Bier. Ja. Hat hatten wir vorher getestet und hat vier Sterne bekommen. Aber ich finde das jetzt nicht absolut schlecht. Also sind jetzt zwei Sterne mehr will ich da nicht geben. Ja, ich schwank zwischen zwei und drei, aber gut. Dann machen wir zwei. Das ist jetzt der halbe Stern oder was? Oder der Mittelstern? Das ist der... Zwischen zwei und drei Stern? Das ist der dritte von sieben Sternen. Ah, okay. Na ja. Kannst du nicht mal den Namen aussprechen, was soll das? Ja, ja, stimmt. Da hast du den Punkt abzu. Dann hattet noch äh, eine, grüne, eine grüne Flasche, ist das? da kommt mehr Licht dran. Nee, nee, mit zwei Sternen hast du schon recht, das wird ja immer schlimmer. Ja, Was <lacht> Das rutscht bald auf den Stern ab. Ja, Das ist einer von den Bieren. Je länger du wartest, desto weniger schmeckt das. Das hat gefühlt sein. Ich muss mich korrigieren. Äh, Jetzt mal zwei Sterne oder was. Ja, je länger ich jetzt hier dran, dran trinke, desto schlimmer wird das Bier. Gut, das ist dann eher ein Bier für, naja, also 05er würde ich davon wahrscheinlich nicht holen. Ich könnte die nicht weiter kaufen wollen. Ja. Ich sag ja, ich kipp's jetzt nicht weg, es jetzt aus. Weil ich Respekt habe vor dem Braumeister, der das irgendwann mal 1851 54. 54, da oh. sich zu entschlossen hat, jetzt hier wie Gas. Aus, aus Respekt trinke ich das jetzt noch aus. Aber ansonsten. Ja, für unseren verwöhnten deutschen Gauben. Ja, ja da stinken halt einige Biere ab, ne? Kann man denn hier vorher mal auswaschen hier? Weltbeste, wa? Ja, ich wasche das vorher aus. Warte, warte. Was, ja? gibt's, was gibt's beim nächsten Mal? Ach ja. ja. Ach komm, dann nehmen wir doch einfach mal die zwei. Das sieht gut oh, aus. Oh, da freue ich mich schon drauf. ja Also, ich gehe jetzt könnte... von hier, Moretti so. Original. Also ich habe gelernt, äh, Biere, wo äh, äh, Männer drauf sind, schmecken meistens scheiße. Oder ich wirklich. Aber gut, lasse mich gerne ein, das finde ich gerne alles. Bis zum nächsten Ja, haut rein. Bis demnächst.